Hallo, Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Ja, neues Gameplay heute. Ich stelle euch The Tower 2 vor. Und The Tower 2 ist ein Game, was so 80er Jahre Cyberpunk-Style hat. Und also vom, vom Look her hat mir das echt tierisch äh, gefallen. Und ja, um was geht es sich? Also, wir sind in einem Krieg, Maschine gegen Menschen, so wie bei, ungefähr wie bei Terminator. Und ja, wir müssen unbedingt noch ein Raumschiff erreichen um äh, vom Planeten wegzukommen, um die Menschheit, ja, zu retten. So, das war das Grobe, was ich so mitbekommen habe. Vom Gameplay her, wir können uns nicht selber fortbewegen mit Thumbstick oder Teleport oder so, sondern äh, es gibt virtuelle Laufbänder, auf denen wir uns fortbewegen. Man kann äh, auch ein bisschen schneller vorwärts bewegen oder auch langsamer. Und ja, das ist im Groben Ganzen die Fortbewegung. Und dann äh, muss man halt Hindernissen ausweichen, äh, sich ducken, man kann auch schießen, also es kommen auch irgendwelche Drohnen angeflogen, die man abknallen muss und so weiter. Also äh, vom Gameplay her macht, macht echt Spaß. Es gibt auch einen Story-Modus und es gibt einen VPL-Modus. Ja, Story-Modus sagt ja eigentlich alles. Und äh, VPL-Modus ist so eine Art, ja, da kann man Highscores knacken. Man kann also gegen, gegen Freunde sich battlen, sage ich mal, wer, wer mehr Punkte hat und so weiter. Also auch ganz netter Modus, aber der hat es teilweise echt in sich, da sind Level bei. Da bin ich fast verzweifelt, aber das seht ihr nachher im Video. Ist echt mal was anderes, also äh, so ein Spiel habe ich so in dieser Fortbewegung auch noch nicht gehabt. Macht Spaß, ist anstrengender als es aussieht, definitiv. Also ich habe gut geschwitzt, aber nichtsdestotrotz tierisch Spaß gemacht. Und ja, der Entwickler Headroom One hat mir drei Keys zur Verlosung äh, gegeben. Und äh, ja, danke dafür auf jeden Fall. Und ja, die möchte ich an euch weitergeben. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt einfach unter die Kommentare, ja, ich möchte beim Gewinnspiel teilnehmen und äh, wie heißt der Entwickler? Also, wenn ihr die zwei Sachen erfüllt, seid ihr beim Gewinnspiel dabei und ich würde jetzt mal so anpeilen, 15 Uhr, 6.11. Ist ein Sendeschluss und äh, ja, dann schaue ich mal, wann ich es schaffe, da die Auslosung zu machen und ja, bei drei Keys ist die äh, Gewinnchance wahrscheinlich sehr hoch, je nachdem, wie viele Leute mitmachen und äh, ja, ich werde es versuchen, auch live zu machen, wenn es nicht klappt, äh, ja, habt ihr bar mit mir, äh, dann werde ich es so bekannt geben, aber ich denke mal schon, dass ich das live hinbekomme, dass wir da schnell so eine kleine Auslosung machen. Ja, das darf dazu und ich würde sagen, gehen wir mal kurz auf die Steam-Seite ja, und ja, können wir uns mal ganz kurz hier den Trailer anschauen, da wird äh, dieses VPL mal ein bisschen äh, ja, gezeigt, sage ich mal. Man wir mal, mal so ein bisschen vor. So, da haben wir es. Und ja, ihr seht diese, diese blauen und rosa-pinken Kugeln. Und äh, die verschaffen uns Zeit. Und äh, die wird von der Gesamtzeit am Ende abgerechnet. Das heißt, wenn wir viele von diesen Dingern sammeln und äh, wir haben jetzt, sage ich mal, vier Minuten gebraucht äh, und wir sammeln eine Minute, dann wird das davon abgezogen. Und äh, ja, dadurch haben wir dann auch eine höhere, einen höheren Highscore, sage ich mal. Also cooler Modus hat mir gefallen, aber äh, echt hat es in sich, definitiv. Also der, der Look gefällt mir echt total, ist kein, kein Grafikfeuerwerk, aber trotzdem hat es was Einzigartiges und äh, meiner Meinung nach muss es nicht immer ein Grafikfeuerwerk sein, sondern äh, ja, es muss stimmig sein und passen und hier passt das, auch hier dieser, dieser Story Modus. Also die Atmosphäre war gut, die Grafik war vollkommen in Ordnung. Klar kann man das jetzt nicht mit irgendwie, wenn man das mit Lo-Fi vergleicht. Ähm, da hat Lo-Fi natürlich noch eine viel bessere Grafik. Aber vollkommen ausreichend äh, und mir hat es Spaß gemacht. Und das ist in VR die Hauptsache, meiner Meinung nach. Darum geht es sich. Und ja, hier passt eigentlich äh, fast alles. Ja, kostet 15 Euro, also 14,99 Euro. Und ich finde den Preis echt, echt in Ordnung. Ist nicht zu so teuer. Ist, äh, wird unterstützt, Vive Index, HTC Vive, Oculus Rift werden unterstützt hier. Stehend, äh, raumfüllend, ja, also im Sitzen braucht man das nicht spielen, denn man muss sich echt viel bewegen, nach links, rechts ganz schnell schwenken und äh, sich schon mal drehen und äh, ducken, bücken und, äh, ja, also ist anstrengender, als es aussieht. Aber nichtsdestotrotz hat das echt Spaß gemacht und, ja, ich spare mir hier auch das Fazit, denn... Von mir gibt es definitiv eine Kaufempfehlung, also war, war echt super das Spiel und äh, beide Modis haben mir Spaß gemacht. Der Story-Modus, den werde ich auch auf jeden Fall noch mal weiterspielen, den habe ich jetzt nur mal so angerissen und äh, ja, den VPL-Modus, da habe ich auch ein paar Maps gespielt, die echt cool waren, aber auch schwer. Ja, wenn euch das Gameplay zusagt, unterstützt den Entwickler, kauft das Game, der wird sich mit Sicherheit freuen. Aber erstmal gibt es ja das Gewinnspiel bei mir, von daher, vielleicht habt ihr Glück und gewinnt das Spiel. Drei Kies ist ja auch nicht wenig, also die Gewinnchance ist hoch. Ja Leute, ich würde sagen, wir gehen ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen im Menü von Sit Tower 2. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Also hier haben wir die Einstellmöglichkeiten, die wir machen können. Hier haben wir so eine Trophäensammlung. Ich habe eben mal ganz kurz äh, reingeschaut und habe eine Trophäe gesammelt. Hier liegen ein paar Europaletten. <lacht> Für Menü sieht es ganz cool aus und ja, es gibt zwei Spielmodis in The Tower 2. Das ist einmal die, die Hauptstory und dann gibt es mal so einen VPL-Modus. Ich zeige euch beide, wir fangen aber mit dem Story-Modus an und springen dann später mal in den VPL-Modus rein. Training sparen wir uns jetzt, da wird uns halt so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ja, Optionen, ne? hier, Use Tunnel Rotation, also wenn wir uns äh, rotieren, dass wir diese, dieses Tunnelvisier haben. Ich nutze jetzt hier Snap Rotation, das gefällt mir immer am besten, Checkpoints lassen wir einfach und ja, Use Sticky Sprint, also wir können mit dem Stick auch ein bisschen schneller äh, laufen, sage ich mal. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und viel Spaß. Okay. Liegt irgendwas Böses? <laughs> the Future, 2013. <laughs> Hat so ein bisschen was von Terminator. Last humans are trying to find safety in off-world sanctuaries, also Zufluchtstätten. You are on a mission to reach the last spaceship that is about to leave the earth. The final battle for the future of mankind will be fought tonight. Okay, wir versuchen, irgendein Raumschiff zu erreichen. Um die Menschheit zu retten, scheinbar. Okay, wir sind jetzt in irgendeinem Tunnel. Nutzt mal gerade den Sprint. Das wäre auch cool mit der Quest, das Spiel. Dann ist man nicht so am Kabel gebunden. Okay, man muss sich auch immer bücken, wenn irgendwelche Gegenstände kommen. Oh, okay. Irgendwelche Züge. Also die dürfen uns nicht berühren. Ja, uns oh, okay. übel. <lacht> okay, wir können uns nicht frei bewegen, wir sind immer auf diesen Laufflächen, sag ich mal. müssen wir uns wieder ducken. Also es gibt eine Recenter-Taste. Leider funktioniert die bei mir nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es an den Index-Controllern liegt. Das war meine erste Trophäe, die ich eben schon mal gesammelt habe. Und ab hier habe ich auch nicht mehr weiter gespielt. Okay. Ich bin doch rübergegangen. <lacht> okay, nochmal. Also hier müssen wir schnell sein. Der Look gefällt mir auf jeden Fall. Was von Lo-Fi auch. <lacht> oh, das ist nicht gut. Wieder hey, da fliegt irgendwas. Jetzt habe ich wieder eine Kassette gefunden. Ich weiß nicht, für was die sind, ob das wirklich nur diese Trophäen sind. Wir haben jetzt schon eine Waffe, jawoll. So muss das sein. Cooler Look, also gefällt mir. Wow! Okay, uns ist, uns ist nichts passiert. Ja, ich komme mit dir mit. Also, hier können wir uns festhalten. An der Drohne. Muss ich mich gerade mal wieder richtig drehen. Also in dem Spiel verliert man schnell die Orientierung im, im Raum selber. Der Look, die Soundeffekte, also mega. Gefällt mir richtig gut. Wo oh, sind noch ein paar böse Roboter? Jetzt <lacht> auf jeden Fall einen starken Antrieb, dass sie uns hier hochheben kann. jetzt weiter auf dieser Plattform. Wir halten die Knarre mal. Ich weiß nicht, was noch kommt. Okay, was war das? Drehe mich nochmal richtig. So. <lacht> da knacken die Knie. Der quest ist natürlich genial, dann hat man äh, kein Kabel und kann immer wieder sich drehen wie man will. Aber dafür gibt es einen Snap-Turn. Ach, Ich bin doch rüber! Gar nicht so einfach. So, jetzt aber, jetzt schaffen wir es. Alter! Euer Ernst? Jetzt habe ich es. Okay, jetzt müssen wir uns immer hier langhangeln. Das geht echt super von der Hand. Ja gut. Okay, hier müssen wir aufpassen. Oh, hier muss man sich schnell ducken und so weiter. Hier, oh, da oben wurde glaube ich geschossen. Okay, was jetzt? Okay, unterfallen lassen und festhalten. Secondhand Faces. Nee, muss nicht sein. Da behalte ich lieber mein olles Gesicht. <lacht> ist dieser, dieser Timer, da weiß man immer, wie lange man schon hier drin ist. Das kennt noch jeder, oder? Dieses aufwendige Game. <lacht> ja, damals hatte man nichts anderes so in den 80ern. Also Steuerung geht echt super von der Hand. Recenter wäre echt nicht schlecht, den gibt es wohl, aber wie gesagt, ich kann ihn irgendwie nicht benutzen. Ah, zwei Knarren. Die nehmen wir uns auch jetzt. Wir wollen es wissen. Auch Wolken bei den Explosionen sehen ganz gut aus. Sind natürlich keine mega realistischen Explosionen jetzt, aber... Muss auch nicht sein. Wow! <lacht> Irgendwas passiert, wenn ich die jetzt hier... ...halte. Weil da wird uns angezeigt... ...keine Waffenzone. Der Hunter Killer. Die Freiheitsstatue. Was passiert jetzt? Oh! So kann man es auch regeln, ne? Oh! Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Tu mir nichts. Ist klar. Okay. Ich dachte, der würde mir jetzt nichts tun. Da war die Wand. Also der schießt auf mich. Muss ich auch nach den, den, den Scheiben da ausweichen. Muss ich aufpassen. Das macht er wahrscheinlich jetzt wieder. Betrifft mich nicht. Nicht noch mal. Okay. Der wird lästig. Wow. Ach, oh, das ging ja so schnell. Hat er mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, dass ich mich ducken konnt konnte. Erstmal aufrecht stehen bleiben. Ah, sonst kriegen wir ihn nicht mehr. Aber wir können uns da nicht mehr ducken. Okay, also hoch. Nein! Warum kann ich denn auf einmal die Pistolen nicht mehr greifen? Flieg uns davon! Später kriegen wir dich. Das war aber gerade komisch. Ich konnte irgendwie die Waffen nicht so schnell greifen. Who controls the past controls the future. Who controls the present, controls the past? Ich glaube, das habe ich bei Pros Enlightenment auch schon mal gelesen. Also wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert auch die, kontrolliert auch die Zukunft. Beuchtet ein. Da will ich nicht rein. Bin ich kaputt, kleine Drohne. Warte mal, wir, wir drehen uns mal so. Letzte Baum. Geht's da auch hin? Ja, es scheint, scheint da hinzugehen. Okay. Warum habe ich das geahnt? Also ich bin ein bisschen Motion Sickness anfällig, aber das geht vollkommen in Ordnung. War überhaupt kein Problem. Da war eine Kassette, aber die konnte ich so schnell gar nicht nehmen. <lacht> Welcome to Delta City. Jetzt geht's aber wieder, okay. Okay, okay ach so. Ich muss schon wohl die Scheibe kaputt schießen. Ich auch selber drauf kommen können. Mit den Drohnen fliegen ist cool. Okay, die schießen immer wieder. Es hat Krieg, ich Maschinen gegen Menschen. Terminator lässt grüßen. die Waffe da hingelegt. <lacht> ja und hoch. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. <lacht> okay, hier können wir so festhalten. Und das war's. Okay Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in diesen VPL-Modus. Das war der Story-Modus, den wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und jetzt kommt der VPL-Modus. So, hier sind wir im VPL-Modus und ja, ist halt keine Story, ist ein bisschen äh, was schneller. Wir müssen auch immer solche ja, Teile berühren mit den Händen, aber das sehen wir jetzt gleich. Ist auch ein cooler Modus, finde ich. Und äh, ja, legen wir einfach mal los. Viel Spaß. So, da sind wir. Und es passiert auch nichts, wenn ich die mit dem falschen Handschuh berühre. Ich kann die dann nur nicht einsammeln. Kann ich euch jetzt hier mal kurz zeigen? Ne? Passiert nichts. Wäre ich wär fast runtergefallen, glaube ich. Der Look vom Spiel hat auf jeden Fall irgendwas. Also ist schon was Besonderes. Komm mal ein bisschen beschleunigen hier. das müssen wir auch hier rüber wieder. <lacht> okay, jetzt, jetzt wird's schnell hier. Nein. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. ja, schnell, schnell. Okay, wir haben es geschafft, davon da wegzukommen. Da das Sanduhren sind in diesen Teilen, denke ich mal, dass das uns Zeit verschafft. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn wir gar keine sammeln, ob wir dann auf einmal keine Zeit mehr haben. Oh, wird aber verdammt schnell das Ganze. Okay. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Also gar nicht so einfach, finde ich. Oh Gott, ich hätte fast losgelassen. Was ist hier los? Ich krieg ja überhaupt keinen mehr. Ah, falsch. Ach nö, ne? Ist das schwer. Aber kein schlechter Modus. Aber verdammt... ...schwer, muss ich sagen. Geh ja, auf, geh auf, geh auf! Ja, ich musste doch zur Seite. Okay, 97 von 120. Okay, okay. Man sammelt diese Dinger und äh, dann geht die Zeit runter. Also man, man bekommt dann mehr Zeit und äh, ja, ist dadurch besser, mehr Punkte. Da kommt man schon ins Schwitzen, würde ich sagen. Was ist denn dieses? Achso, die Sky ist normal. Okay. Ah, hier haben wir noch verschiedene Maps. Auswahl. Machen wir mal Station. Hat auch was. Okay, wir müssen jetzt runter. Wow. Ich hoffe nur gleich, da ist keine Wand in der Nähe, dass ich da voll gegenlaufe. Das wäre übel. Okay. früh hochgegangen. Das ist schwer. <lacht> aber cool. Schwer, aber verdammt cool. Oh, nee, nee. Krieg ich nicht. Ich überleb lieber und äh, krieg nicht alle. Ich versuche jetzt nicht zu nehmen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich, die, wie ich die kriegen soll. Was war jetzt los? Nee. Ah! anstrengend Leute Ich dachte, ich hätte sie erwischt. Ich denke, da waren auch noch welche. Ah, okay, ich hätte den Boden kaputt schießen müssen. Ah, okay. Ja, kaputt schießen und da ist ein Seil, was ich greifen muss. Nein! <lacht> What the fuck? Boah, das, das ist ja hammerhart, das Game. Oder das Level. Also äh, es scheitert teilweise schon. Nee. Was? Krass, das ist das nicht einfach? Also man darf die Pistole auf keinen Fall loslassen. Ja, eine muss ich jetzt loslassen. Ja, hat aber nicht ge geklappt. Okay, ich habe die Pistole gerade übersehen. Okay, Pistole dann wieder loslassen. Nehmen. Boah. Also die Map ist zu hart für mich. Nur ballern. Das werde ich nicht packen. Ich habe es geschafft. Okay. Die habe ich überhaupt nicht gesammelt, die Dinger. Da war gar da war keine Zeit für, da... Boah. Die, die Entwickler sind schon böse, muss man sagen. Noch was? <lacht> Hölle. Echt Wahnsinn. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit The Tower 2.